Was ist denn eigentlich Online-Marketing? Ja. Und vor allen Dingen, Leon, was mir ganz wichtig ist, dass unsere Zuhörer und die Zuschauer hier auf YouTube eine Sache wirklich verstehen müssen. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Evolution podcast folge Heute mit einem sehr spannenden Thema, nämlich macht Online-Marketing für Immobilienmakler überhaupt Sinn? Und Leon und ich werden euch hier durch diese Sendung heute führen. Und äh, Leon, erzähl mal, was äh, du hast viele Gespräche geführt mit, mit Maklern äh, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren und immer wieder ist das Thema Online-Marketing natürlich aktuell. Wird immer wieder angeführt. Sag mal. Ja. Ähm, also was gerade, was extrem erkennbar ist, dass gerade die Makler ähm, so auf diesen Online-Marketing-Zug extrem aufspringen, die eigentlich noch relativ am Anfang stehen. Ne? Auch wenn man schon ein paar Jahre dabei ist, ähm, aber eben halt, sage ich mal, nur die hauptsächlichen Quellen für neue Objekte, zum Beispiel Empfehlungen sind oder Leadkäufe, dann ist so der nächste Schritt so Online-Marketing ja, in den meisten Fällen oder sogar... Komplett von Anfang an direkt Online-Marketing. Und ähm, dazu muss man natürlich ein bisschen mehr sagen als jetzt nur ein paar Dinge. Also erstmal ist es äh, ja einfach nicht richtig und falsch zu glauben, dass Online-Marketing, gerade wenn man noch nicht ähm, offline an seinem Standort alles dafür getan hat, um wirklich als Marke als Brand wahrgenommen zu werden, dass die Dienstleistung auch wirklich äh, an dem Standort schon von alleine kommuniziert, ist einfach nicht richtig, die die Chance und den heiligen Gral im Online-Marketing zu suchen. Und äh, weil Marketing ist ja unterm Strich am Ende des Tages, da kannst du ja auch sehr viel zu erzählen, immer Zielgruppen gerichtet und zielgruppenorientiert, Marketing im Allgemeinen. Und wenn ihr euch mal die Frage stellt oder Makler generell, wer ist denn die Zielgruppe? Ja, dann sind das in den meisten Fällen Eigentümer Ü50. So, und da ist es halt einfach so, dass es grundsätzlich ähm, andere Maßnahmen und Wege gibt, an diese, an genau diese Zielgruppe ranzukommen. Klar, das hängt immer von der Branche ab, ne, das sind jetzt natürlich keine pauschalen Aussagen. Ähm, aber da gibt es andere Wege, um an diese äh, an die Zielgruppe heranzukommen. Zumindest vorab. Ja, Also ich sage ja nicht, dass per se Online-Marketing schlecht ist oder nichts bringen kann, aber es kommt halt auch immer ganz darauf an, wann macht man was. Ne? Also vom Timing her fange ich jetzt lieber an, an meinem Standort offline mich wirklich bekannt zu machen und um, äh, da Maßnahmen zu etablieren oder fange ich halt mit Online-Marketing an. Und da okay. kann ich halt einfach an die Leute sagen, es macht keinen Sinn, damit anzufangen. Okay, also ich, ich würde ich würd das Ganze erstmal tatsächlich noch mal ganz von vorne anfangen, erstmal zu definieren, was ist denn eigentlich Online-Marketing? Ja. Zuallererst mal Online-Marketing bedeutet ja, dass ich online, ja, also via der sozialen Netzwerke, beziehungsweise also Google, YouTube, Facebook, Instagram, also all, überall da, wo ich mit bezahlter Werbung ja. mich positionieren kann, also Werbung schalten kann, dort aktiv zu sein. Ja. Da ist ja mal vom Grunde genommen erstmal gar nichts Falsches dran. Nee. So, das war das Erste. Definitiv. Ne? So. Dann gibt es ja noch die, zum Online-Marketing ähm, könnte man jetzt auch, Social-Media-Marketing ähm, ist ja auch im engeren Sinne, ist ja, ja auch Online-Marketing, halt wo halt nicht bezahlt, ne? sondern geht es ja einmal organisch, organische Reichweite zu generieren und einmal sozusagen genau bezahlte Reichweite ja. zu generieren. Ne? So, die wichtigste, aus meiner Sicht wichtigste Frage oder wie die eine hast du schon gesagt, wer ist die Zielgruppe und erreiche ich die Zielgruppe ja. ähm, online? Ja. Ja? Das steht außer Frage, denn natürlich sind auch ältere ja. äh, oder, oder andersrum, ähm, was, was sind denn überhaupt die Kernprobleme, die jemanden veranlassen, seine Immobilie zu verkaufen? Ja. Jetzt muss man natürlich eine andere Sache noch dazu sagen, Leon, nämlich es dreht sich ja der Markt. Ja? Ja. Wir sind jetzt mitten in der Zinskrise. Es geht auch auch und mehr darum, Objekte zu verkaufen. Mm. Jetzt könnte man wieder sagen, okay, macht jetzt Online-Marketing hier mehr Sinn? Ne? Also mm. das heißt, Objekte zu bewerben und so weiter. Da gibt es natürlich die einschlägigen Portale. Da, wie Immobilien-Scout etc. Macht es mit Sicherheit mehr Sinn. Ja, auch das, ist sag mal, Fragezeichen. Ja? Wir schauen uns das jetzt einmal ganz in der Kürze und Würze an. Der Punkt ist, zuallererst mal sind natürlich im Verkauf die Portale ähm, und auch da haben viele Immobilienmakler ein Beef drauf gehabt. Warum? Weil natürlich Immobilien Scout, Immowelt, ImmoNet die Preise permanent angehoben, vornehmlich natürlich mhm. Immobilien Scout, die Preise permanent angehoben hat und die Makler natürlich nach Alternativen gesucht haben. Da sind wir wieder vom Fokus her geldorientiert und mhm. das macht auch keinen Sinn, weil ich investiere dort, wo ich am meisten zurückbekomme. Ja, also wo ich, ja, ich, kann das ja, ich kann ja den Preis ausrechnen, wenn ich also jetzt bei Immobilien Scout, sagen wir mal, 1000 Euro ausgebe und ich kriege da für ein Objekt, sagen wir mal, keine Ahnung was, 100 Leads äh, hin, ja, äh, dann, kostet mich ein, dann kostet mich das Ganze 10 Euro ja, pro klar. Lead. Ja? Und ich habe einen qualifizierten, also mal, einigermaßen qualifizierten Kaufinteressenten, weil der sich konkret für eine Immobilie interessiert hole ich die Leute über Facebook, was ich alles schon getan habe und habe ich jede Menge Geld investiert, habe ich definitiv nicht so einen Qualifizierten, weil das so ein vorbeilaufender Mensch ist, der auf das Thema vielleicht jetzt gerade fokussiert ist. Also ich wage zu bezweifeln, dass der genauso qualifiziert ist als jemand, der aufs Portal geht und wirklich zielgerichtet nach einer Immobilie sucht. Ne, so. Ja, in der Masse definitiv. In der Ma ne klar es gibt natürlich immer ausnahmen ne also nichts was wir hier sagen kann man jetzt pauschalisieren ne äh, deshalb sage ich ja auch beispielsweise Online-Marketing kommt halt auch ein bisschen darauf an. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel an deinem Standort, ja, um jetzt mal wieder zurückzugehen auf, äh, sage ich mal, die Akquise von neuen Objekten, ja, wenn du jetzt an deinem Standort schon extrem bekannt bist und wirklich schon viel machst, viel tust, regelmäßig, konstant und auch schon eine, ja, Sichtbarkeit, Bekanntheit hast einfach, ähm, hinten raus kann man natürlich überlegen, hey, kann ich jetzt nochmal vielleicht meine Zielgruppe erweitern, vielleicht auch regional übergreifend, ja um, um da nochmal ein bisschen zu skalieren? Aber unterm Strich wird es niemals an die Performance von gutem Standortmarketing rankommen. Auch hier wieder, ja, erstmal, wir haben ja gerade definiert, ne, was ist das überhaupt? so jetzt, jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir aber zu dem Thema, ähm, was, was du gerade sagst. Ich, ich will mehr über die Strategie, auch. ich will nochmal auf die Strategie auch eingehen und warum Online-Marketing bei den meisten Maklern nicht funktioniert oder nur zeitweise. Mhm. Denn eine Sache ist klar, schauen wir uns noch mal die ganzen Agenturen, die ganzen Leute an, die da draußen aktiv sind. First Level, Second Level, das heißt, wie tief arbeiten die denn? Ja, man wird vielleicht ein paar Leads generieren, vielleicht auch ein paar mehr. Ey, ihr könnt gerne in die Kommentare hier reinschreiben, wer wirklich wirklich dauerhaft und ich meine länger als drei Monate, länger als drei Monate konstant Leads über das Internet generiert und das jetzt und, und über, die ja, auch und die auch Umsatz generiert. Genau haben, ne? und das über Jahr und ich meine nicht mal ein, zwei, drei und yeah, yukuhu, sondern ich meine wirklich mindestens mal über einen Zeitraum von 8 9 10 Monaten oder länger. Denn hier ist das und deshalb wird und deshalb funktioniert es nicht. Solange du als Immobilienmakler und nageln wir es knallhart so ein, wie es ist. Solange du als Immobilienmakler keine Ahnung. Keine Ahnung. Also im Prinzip heißt, dass du das Thema Online Marketing studiert. Also das Studium von bedeutet, eine Sache wirklich im Detail erfasst zu haben und verstanden zu haben. Mhm. Ja, also dass man wirklich mal sich beschäftigt mit der Sache, wie das wirklich funktioniert. Also bin ich abhängig von Dritten, die mir erklären, wie es geht. Yes. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Ja. Und da liegt der Hase sowas aber von richtig im Pfeffer, weil die ganzen Leute, die da draußen sind, Zeigen dir, also machen ein Video mit dir, machen ein paar Ads und die laufen irgendwann aus. Online-Marketing ist ein permanentes Beschäftigen mit der Sache, permanent neues Advertising, also ja. neuen Content zu produzieren, also Content jetzt, also Werbekontent mhm. zu produzieren. Und es ist nicht damit getan, ein fucking Video zu machen und dann funktioniert das auf alle Zeiten. Das ist dann viermal, fünfmal, sechsmal in der Zielgruppe ausgespielt worden und dann kotzt es alle an, dann wollen sie es nicht mehr sehen. Das heißt, da musst du neues Zeug hinterherlegen. Ja, überleg mal, wie viel wir tun und regelmäßig und immer wieder neu und anders, um in diesem Bereich überhaupt aktiv bleiben, also zu, zu können sein auch, ja. und zu können. Ja. Okay, also verstehst du, die, die Strategie ist doch viel, viel, viel entscheidender, ja? ob das überhaupt langfristig ja. funktioniert. Also 100 Prozent, 100 Prozent. Das habe ich auch schon ganz oft gesagt. Ich glaube, in einem vorherigen Podcasts habe ich das auch schon mal gesagt. Ähm, also das sorgt halt langfristig für extreme Abhängigkeiten, wenn du eben das nicht machst. Oder wenn du es machst, ne? wenn du dich darauf fokussierst, sorgt das halt langfristig für extreme Abhängigkeiten, dass du unterm Strich eigentlich nicht Herr der Lage bist. Ja, du bist nicht Herr deiner eigenen Umsätze, weil wenn das jetzt wegbrechen würde, und ähm, ja, das wird wegbrechen, Klar. dann bist du am Arsch. Naja, vor allen Dingen, die, äh, schau mal, der, der, der Punkt ist, die, was ist denn das Versprechen draußen? Das Versprechen draußen ist, Hey, ich generiere dir mit Online-Marketing, generiere ich dir Leads. Mhm. Ja? So dann, dann, wird Was wird gemacht? Es wird ein Video gemacht, es wird ein bisschen Werbetext geschrieben, na, also eine sogenannte Ad-Copy mhm. und dann wird das geschaltet. So ja. Und dann passiert ja irgendwas, weil Targetierung in der Region, Zielgruppe, bla bla bla. So. Und jetzt? Ja. Was ist denn in zwei Monaten? Was ist denn in drei? Weil das Ganze wird peak. Und dann geht es wieder runter. Mhm. So Und dann musst du nachlegen. Und, ja, und, und, und, und jetzt ist ja entscheidend, kann der Makler das? Kann er nachliefern? Das ist genauso wie bei anderem Marketing auch. Also entweder du bist so gut im, deinem und in deinem in Empfehlungsgeschäft und selbst wenn du Werbung vor Ort machst, deshalb scheitern doch auch, egal ob das Flyer, ob das Print ist, egal welche Marketingaktivität, sie scheitert an einer Sache dranbleiben, neuen Content produzieren, regelmäßigen Content produzieren, die Zielgruppe verstehen, die Probleme der Zielgruppe adressieren und immer wieder drauf und immer wieder drauf und immer wieder drauf und sichtbar werden. Online-Marketing ist kein anonymisiertes Werbegeschäft, sondern ist Sichtbarkeit, ist die Fratze in die Kamera zu halten yep. und immer wieder drauf zu gehen. Ja. Oder? Ja. ja und das ist, das ist das Hauptproblem. Deshalb kriegen die das alle nicht geschliffen. Ja. Und dann und, und dann äh, kann die Agentur so gut oder so schlecht sie sein mag, völlig egal, kann nicht weitermachen. Und die haben dann auch nicht mehr die Power, ja, die die Power, weil sie selber gar keine Ideen mehr haben, weil die meisten und das sind auch leider ja. 70, 80 Prozent. First Level äh, Berater. Ja, und, und nicht nur First Level Berater. Also, was meinen wir mit First Level? Kurze Erklärung, wenn ja, wir genau. First Level sagen. Ja? First Level meinen wir mal die erste Creative, also Creative ist quasi das Video oder Bild ja, zu der Ad. Ähm, mal die erste Creative, die erste Ad-Copy, also den Werbetext und halt das technische Aufsetzen der Kampagne, also mit Targeting etc. pp. Ähm, das kriegen die noch hin, ja. So, das, aber wo es halt scheitert, ist in dem Second Level, also wo es halt tiefer geht, ist halt wirklich Daten auszuwerten, die zu optimieren, neue Sachen zu produzieren, neue Ideen, Kampagnen. Weil alle Online-Marketing oder alle Companies, die Online-Marketing wirklich erfolgreich machen, haben einen Kosmos aus ganz, ganz vielen Ads, ja, mit Initial-Ads, Re-Engagement-Ads, also sprich äh, Remarketing-Kampagnen und so weiter, Branding-Videos, Testimonial-Ads und so weiter. Ne? Also da entsteht ein ganzer Kosmos. Und das als Makler abzuhalten, wenn man in der Tiefe nicht viel davon versteht, von wirklich Online-Marketing, ist ein fataler Fehler. Genau, und deshalb also, funktioniert es auch nicht. Richtig. Ja? Aber, das, aber nochmal, wir haben jetzt viele Fachbegriffe genommen. Ja. Ne? Im Endeffekt geht es halt wirklich darum, konstant neue Dinge zu produzieren, ja, und, und äh, neue Sachen zu machen. Ne? Das ist halt nicht wie, du produzierst ein cooles Video äh, von, von äh, irgendeiner äh, bekannten Automobilmarke und du hast so viel Budget, ja, so viel Werbebudget, dass du das erstmal in alle Medien reindrückst über einen Zeitraum von, sagen wir mal, einem Jahr, dann ist das die Werbekampagne für ein Jahr mit 100 Millionen Werbebudget. Das ist ein himmelweiter Unterschied, Sportsfreunde, ähm, ja, und als, als ja. wenn du da als Makler schon, äh, ich sag mal, wie soll man sagen, Schweißperlen auf der Stirn hast, wenn du ein Tausender im Monat ausgeben sollst, ja. Mhm. Und damit dann wirklich glaubst, auch noch etwas bewirken zu können. Das funktioniert nicht. Also. Ja. Halten wir fest, auf die Hausaufgaben konzentrieren, an eurem Standort konstant die richtigen Dinge tun. Natürlich müsst ihr auch da immer für neue Sachen sorgen, neuen Content etc. pp. Aber dort ist die Wahrscheinlichkeit und die Conversion Rate dieser Marketingaktivitäten weitaus höher. Und vor allen Dingen, Leon, was mir ganz wichtig ist, dass unsere Zuhörer auf den Streaming-Plattformen und die Zuschauer hier auf YouTube eine Sache wirklich verstehen. Nämlich hört auf, mit Dingen zu beschäftigen, von die keine, von denen ihr keine Ahnung habt. Fangt an, Dinge zu verstehen. Und wenn du Dinge verstehen willst, dann musst du dich damit beschäftigen. Ja. Dann musst du es lernen. ja Und lernen das, zum Lernen gehört es auch in der Praxis anwenden zu können, damit umgehen zu können. Und das heißt, sucht dir Leute die dich ausbilden in dem Bereich, die dich fit machen, dass du vor allen Dingen erstmal die Grundlagen verstehst. Weil wenn du die schon nicht kapierst und wenn du schon im Widerstand gehst, überhaupt dich öffentlich zu zeigen, überhaupt Werbung zu machen, dann hast du ja schon vom Haus aus ein Missverständnis auf, was ist das überhaupt, wie funktioniert das überhaupt, wie geht Werbung, ja, wie mache ich das richtig. Brand, ne? Was ist meine? Was ist überhaupt eine Brand? Wie baue ich mir eine Brand auf? Also nochmal, hier ist Ausbildung ganz entscheidend, ja. Also mich ausbilden, mich fit machen zu lassen in diesen Themen, ja. Und äh, hier will ich auch mal tatsächlich einmal eine Lanze kurz brechen. Wir gehen mal weg vom Coaching, ja. Wir, lass uns mal weggehen vom Coaching oder lass uns mal weggehen von einer kostenfreien äh, vom kostenfreien Coaching Session oder kostenfreie Beratung. Hey lass dich mal von uns fit machen, dass du überhaupt mal die ganze Bandbreite deiner Möglichkeiten echt von der Pike auf verstehst, ohne jetzt zu sagen, dass da draußen einer dumm ist oder sonst irgendwas, aber wir müssen lernen, die Dinge zu verstehen, wenn wir von einem Level auf das nächste wollen. Das, kann, das funktioniert ja, 100%. anders nicht. Ja? Anders geht es nicht. Ja. Also wenn ihr aufs nächste Level kommen wollt, dann müsst ihr eigentlich nur eine Sache machen, hier unter dem Video, euch eintragen. Alle möglichen Dinge sind hier verlinkt, müsst ihr nur draufklicken und wir sehen uns direkt im Termin, wir telefonieren miteinander und schauen, wie wir eu auch euch aufs nächste Level helfen können. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht in dieser Podcast-Folge. Ähm, mir oder uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und in diesem Sinne, ciao. Vergesst bitte nicht, äh, uns auf Instagram, auf Ganz wichtig. Fork und äh, vor allen Dingen hier unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, das ist das Allerwichtigste. Lasst uns ein Like da, wenn euch dieses Video, diese Podcast-Folge hier gefallen hat. Und nicht vergessen, auch gerne fleißig kommentieren, welche Erfahrungen du konkret mit Online-Marketing gemacht hast. Also in diesem Sinne, auf geht's!